Let's do this. Los, Leute. Ich will hey. jetzt einmal eine Gun und dann erschieße sch ich da alle Rahmen. Oh. Wirkliche. Die... Das gibt's hier leider nicht. Ey, ich modde das rein. Woa! bei mir, Alter. Bombo DJ, Timur, jetzt wirklich. Ey. Du bist. Du machst noch Clips machen. I got you. Ah, ich muss. Ah, <lacht>